so gut hinbekommt. Ähm, als nächstes haben wir eine Gruppe, wo ich euch bitte, keine Fotos von der linken Seite zu machen. Ähm, dort werden zwei TeilnehmerInnen sein, die äh, das nicht möchten beziehungsweise keine Freigabe haben. Und äh, genau, wir freuen uns also auf das, auf die Neophyten-Mördermaschine. <lacht> Was das ist, erklären euch gleich Carla, Madeleine, Julia und Tanja Lina. Applaus! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Präsentation über Neophyte Mördermaschine. Wir haben dies das vierte ausdenkt: Madeleine, Carla, Tanja Lina und ich, Julia. Was sind Neophyten? Neophyten sind Pflanzen, die aus dem Ausland eingeschleppt worden sind und sich sehr schnell verbreiten. Was machen wir dagegen? Wir probieren sie zu verbrennen und sie dann zu Strom umzuwandeln. Und wir haben in diesen Tagen, wo wir das geübt haben, haben wir sehr viele Probleme gehabt. Zum Beispiel, dass wir Neophytät zuerst sammeln müssen, bevor wir sie verbrennen können. Denn wie bauen wir bauen mir die Dampfmaschine und wie wird der Dampf zu Strom gemacht? Unsere erste Idee. Es so ausgesehen: ein Grill, ein Führer, ein Topf mit Wasser, ein Röhrli, ein Motor, ein Propellerli und noch Neophyte. Als erstes haben wir einen Plan gemacht und uns mal alle Schritte aufzeichnet. Als erstes haben wir die Neophyte und haben irgendwie Hitze gebraucht. Also haben wir die müsse verbrennen, also haben wir es noch nicht gemacht. Dann haben wir Dampf gebraucht. Dass wir Dampf überkommen haben, haben wir einen duft mit Wasser auf mindestens 108 Grad erhitzen. Dann haben wir ja irgendeine rotierende Bewegung gebraucht. Für das haben wir mit dem Dampf eine Turbine angetrieben. Mit der Rotation haben wir ein Generator antrieben und der hat uns dann den Strom gegeben. Wir haben zuerst mal mehrere Prototypen gemacht, mit kleinen Computerlüfter, Der nicht funktioniert. Und dann haben wir alle noch angepasst und ganz viel müssen ändern. Und haben uns ganz Mühe gegeben, ganz lang gebraucht. Haben alles wieder noch von vorne machen. Und jetzt wird noch mal die Leila mitverzählen. Ähm, natürlich haben wir auch noch ein paar Sachen daraus gelernt. Zum Beispiel, dass es Plastik, ich milzt, wenn man heiße Dampf hat. <lacht> ähm, ähm, auch, dass der Aussatz von unserem Teekessel, Teekessel also beim ersten Versuch wegspickt ist. Ähm, wir haben auch gelernt, wie ein thermisches Kraftwerk funktioniert. Tanja-Lina hat Löten gelernt. Ähm, wir müssen feststellen, dass LED sehr viel Spannung und Strom braucht und dass es hilft, sich abzusprechen und zusammenzuheben. Ähm, jetzt gibt es noch eine Demo. Also schlussendlich hat es nicht ganz funktioniert, mir hatten wenig Druck gehabt, Aber mit ein bisschen Hilfe konnten wir dann noch ein bisschen LED noch zum Lüchten bringen. Ja. Danke vielmals, oh, Schriftdeutsch, danke vielmals. Nein, danke vielmals, mega krass das es ist wirklich krass. Sie haben, eben, es ist so der Moment, wo du da stehst, so als äh, eben, stehst du einfach dort und. Äh, ah, die Name? <lacht> genau, die Leandra die andere war am Erklärung, wie das nach dem wie das Kohlekraftwerk und so funktioniert. Und, ich weiß nicht mehr, einmal ich weiß, was es ist, aber auf jeden Fall ist ähm, ein Teilnehmer hier gestanden und hat das so angelassen. So, ja, dann funktioniert das so, okay. Und dann die andere wieder, ja, und wie funktioniert denn Fall? Kohlekraftwerk? Genau gleich, hä? Ja? Und so, der 20 Jahre, ich weiß, wie Kraftwerk funktioniert. Ist einfach so, und du stehst daneben so, ja, krass, das ist ein Moment, wo einfach die Welt ein bisschen aufgeht. Ja, cool.